Hallo meine Pokefreunde und Pokélanden, willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau. Ich will auch ganz kurz ein machen, keine Angst. <lacht> äh, in dieser Folge werden wir auf jeden Fall zur, zur Zinoba-Insel kommen, ich kann nicht mehr reden. Äh, dazu müssen wir einfach mit Taubers nach aller Wasser fliegen. Man kann es auch von hier aus machen, aber von hier aus ist der Weg viel länger. Also von der Ziele, wo wir gerade waren. Deshalb mache ich es nicht. Oh, hier war ich schon ewig lang nicht mehr. Hier können wir dann einfach surfen. Du, du, du. Da hören wir das erste Mal die wunderschöne Surfermusik. Und ich werde jetzt extra Schutz reinlegen, denn ich will die Musik hören, denn sie ist nice. Yeah, yeah, yeah, yeah, ich, ich mag sie. Mm -hmm. By the way, gibt es auch hier überall ähm, Tränen am Wasser. Aber ich denke, ich werde werd die Offscreen besiegen. Ein bisschen Level farmen, bevor wir dann äh, zur 8. Arena gehen, ich denke, das wäre am besten. Ja, okay, die kann man nicht. Besiegen. Okay, gut, nicht. hier unten sollte es auf jeden Fall irgendwo sein. Ich gehe jetzt extra aus dem Weg, weil ich es aufs Machen möchte. Ein bisschen Level. Und dann sind wir da in Zinob auf der Pyro, der arena der zinova insel ist ein seltsamer Mann. Er lebt hier seit Jahren. Okay. Zinoba insel die Stadt brennender Leidenschaft. <lacht> zinova insel Pokémon-Arena, arena, arena Pyro, der hitzköpfige Christmas. Ja, falls noch nicht jemand, falls noch, jemand noch nicht an den Namen erkannt hat, der Typ ist halt Pokémon. Und für unsere Obscureter ist das easy peasy. Forscher experimentieren in dem ausgebrannten Gebäude. Okay. Und da kann man ganz schön heilen. Juhu. So, was in dieser Folge vorhabe? Wie gesagt, ich werde die alle Trainer off-screen ähm, bekämpfen, weil die haben eh alle wege die gleichen Pokémon. Das ist dann ziemlich langweilig. Und ja, ich euch nur die Zeit. <lacht> Ach stimmt, warte, warte, warte. Wir müssen aber auch kurz ein Item brauchen, wenn wir da reingehen. Da können wir nämlich was richtig cooles machen. Und zwar... Da brauchen wir nämlich ein Item dafür. Und zwar wisst ihr ja noch... Wisst ihr ja noch... Als wir das helix muss hier bekommen haben. Oh Mist, ich kann gar nichts übertragen. Warte kurz. Äh, die Angel, kommt, die kann weg. So, jetzt Jetzt gib, gib her. Yeah, Juhu! Also ich, ich guck mal kurz, ob man irgendwelche Items äh, ablegen kann, bevor ich weiterrede. was brauchen wir denn noch nicht? Du, du, du, du. Nagels können wir eben verkaufen gehen. Pokéflüte brauchen wir nicht mehr im Spiel. Nein, nicht die Karte! Nein! Nicht die Karte! Oh mein Gott, Alter! Gib geb noch meine Karte wieder! Wo ist die... Alter, ich ich geb den Scheiße, Ja. her! Ich bin Scheiße, Oh, fail, epic fail! So, aber die, das Fahrrad, das war auch noch vor Tut mir gerade für den Fail. Okay, so. So, die verkaufen Und zwar können wir das helix was wir in der, in der Folge 5 foto so bekommen haben? Ich weiß es ja nicht genau. Oh, juck mich nicht. Ähm, den können wir jetzt, ähm, umwandeln, so gesehen. Ich werde euch zeigen, was ich damit meine. Kommen wir erstmal unsere Nuggets, damit wir wenig Platz haben. Und mehr Money. Bin ich reicher. yay! Man sollte immer einige Ereignisse bei sich tragen. Nicht zu so viele. <lacht> haben sie keinen x es ist Es in Kämpfen sehr nützlich. aber ah, ich benutze sowas nicht. Wie gesagt. Ich bin kein Fan davon. Und so. Das ist das Forschungslabor. Hallo. Wir erforschen hier Pokémon. Wir erstellen oft... Gutachten über seltene Pokémon. Okay. Na, warte, bevor du reingehst, ich will ich mal lesen, was da steht. Das ist hier... Konferenzraum. Okay, der Konferenzraum. Willkommen. Äh, Gibt es noch was zu sprechen? Hallo, willst du deinen und nicht gegen einen Elektroball tauschen? Nö. Ich habe auf dem Mundberg ein seltsames Fossil gefunden ich denke, es stammt von einem seltenen Urzeit-Pokémon. Yay, das haben wir auch. Willst du ein Blutzug? Willst du es gegen Tangela tauschen? Hm, okay. Was haben wir hier? Forschung und Entwicklung. Vielleicht ist es hier richtig. Hallo. Evoli kann sich zu einem von drei verschiedenen Pokémon hier entwickeln in dieser Gen. Tak, tak. Ich habe eine TM konstruiert. Sie verursacht die verrücktesten Dinge. Ach, Metronom. Yay. Der Metronom. -Form. Aber das werde ich jetzt nicht behalten. Das könnte relaxe vielleicht hier lernen. K. Vielleicht. Versuch. Versuchsabteilung. Oh, komm, hier muss es richtig sein. Ich suche nach Polita. Tauscht du es gegen Joachim. Die wollen alle tauschen, Alter. Was ist die los? Uh, hi, ich leite hier die Forschungen. Wir erforschen Fossilien von Urzeit-Pokémon. Hast du ein Fossil für mich? Ja, ein fossil Das ist. Oh, das ist ein Felix-Fossil! Es ist von einem ein Ammonitas, einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Dank modernster Technik können wir Pokémon aus Fossilien wiederbeleben. Äh, ja oder nein? Tolle, tolle Frage. Können wir wiederbeleben? Ja oder nein? Ja, okay. Äh, gib es schnell her, damit ich schon kann. Ja, hier nimm es halt. Das wird einige Zeit halt dauern. Also verpiss dich raus. Das ist privat, was ich hier mache. Okay, chill mal, Alter. Boah. Ja, ich weiß nicht genau, wann man es wieder bekommt oder wann es wieder abholen kann. Aber danach wird man am Monitors bekommen, was ich dann zu Amoroso bekommen gelässt. Äh, aber äh, das ist nicht unser Teammitglied. Ich kann möchte sagen, warte, habe ich schon gehalten? Habe ich schon gehalten? Oder ja, ich habe schon gehalten. Okay. Gut, dann machen wir das jetzt. Also Schatterkunde haben wir schon mal. Hier können wir nicht rein. Da brauchen wir nämlich noch für einen Schlüssel und den Schlüssel kriegen wir dort hinten im abgebrannten Haus. Das ist das hier. Mit der geile Musik. Ich werde mal kurz meine Superschutz reinsetzen. Also ich möchte erstmal, bevor ich da reingehe, möchte ich erstmal erkunden, weil es gibt hier jetzt viele Secrets, die ich euch zeigen wollte. Ein Fluchtseil. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Hier gibt es kein Ziel. Da gibt es aber die Statue. Wo ich aber anspreche. Ich, möchte noch mal oh, ich muss es ansprechen. weil oh, ich jetzt machen sollen. Mist. Aber was gibt es denn hier? Sehr, also ja, wie gesagt, ich möchte mich hier umgucken. <lacht> Ja, jetzt verschwende ich meinen ganzen Superschutz. Das ist dumm von mir gewesen. Also, ich kenne den Weg hier. Aber es gibt hier noch ein paar Tagebücher, die ich euch zeigen wollte. Die erzählen nämlich jetzt mehr oder weniger eine Geschichte. Und deshalb gehe ich nochmal rum, um es zu zeigen. Ein versteckter Schalter! Schalter drücken? Jo. Ja. Wer würde es nicht tun? Richtig. Jetzt können wir hier durch. Und ihr seid hier irgendwo... Nein? Aber unten. Dachte ich mir schon, dass das schon jetzt ausgeht. Ja, es kommt gleich ein Pokémon. <lacht> ja, aber ich will so viel zeigen hier, wie es geht. Ein Ponita. Hm. Ihr seht schon, die wilden Pokémon werden ab jetzt schon Level 30. Das ist schon krass. Okay, gut, dann sind wir ja falsch. Okay. Alles klar. Hm, hm, hm, hm. Na komm, lass mich Ruhe. Dann lässt ich den Schutz ein. Von dem ich jetzt nur so noch einen habe. Na toll. Ich hätte mir zwar jetzt mehr kaufen können, ich weiß, aber ich wollte nicht. Sorry. So, wir müssen normalerweise eigentlich hier hoch. Gibt hier einen Trainer? Ich finde keinen Weg nach draußen. Der reinste Irrgarten. Aber, er ist kein richter oder kein normaler Gegner, denn das ist ein Dieb. Hier gibt es nämlich Diebe im verbrannten Haus. Oh, Amanda. Ach, wie niedlich. Pst, zu schade, dass es gleich tot. ist mit meinem Wasser. Würde Feuer sagen, aber nie was. Ach, Raserei, geh mir weg mit Raserei, Alter. Aquaknarre und das Viech ist Stau. So, was heißt noch so zu bieten? Also, wir Trainer meine nicht. Du oh, wow. Diese Variation. du Text. Du kannst mal einen Glurak haben. Dann wäre das meine Herausforderung. Aber das... Pff. Gar nichts. Das ist gar nichts, Alter. Level Erreicht das. Ist super. Das freut mich. Super. Und nein, meine Beute. Also lass mich mal kurz nachgucken. Hier gibt es ein Tagebuch. Endlich. Das erste, glaube ich. Tagebuch 10. Juli. Wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber ich werde so viele finden, wie ich schaffe. Das ist nämlich eine Story. Ich werde die gleich noch mal zusammen verbinden, also, die soll noch halt, äh, kurz erklären am Ende. Das ist noch eins nice. Tagebuch 5. Juli. Der Dschungel im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Genau das hier kommt vorher. Danach gibt es andere. Mit Mew. Im Dschungel haben die nämlich Mew gefunden. Ja. Hier haben wir ein Kalzium gefunden. Was ich nicht haben will. Deshalb verschwende ich das jetzt einfach. Da habe ich, dass ich juckt. Nein, juckt mich nicht. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Okay. Ich glaube es gibt vier, fünf Stück von den Tagebüchern. Weiß ich nicht genau. Okay, gut. Hier haben wir schon mal alles erkundet. Der Schutz wirkt nicht mehr und ich muss meinen letzten jetzt opfern. Ah, das so ärgert mich jetzt, dass ich keine neue gekauft habe. Hier gibt es viele, viele verschiedene Pokémon. Den Typen müssen wir drücken. Wenn wir weiterkommen, weil hier. Kann mal zeigen. Gibt es nichts, außer... Oh, außer ein Dieb und ein Tagebuch oh, müssen wir noch kurz hin. Dieser Ort hier ist riesig. Ja, es geht. Das die, kann man aber in dieser Folge noch schaffen denke ich. Nächste in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall... ...Elligitisch machen, denke ich. Und äh, Pyro besiegen. So, wohl nun mein Freund. Was machen wir da? Was machen wir da? Ich würde sagen... Skröte, haut raus Rutenschlag du will nur Level 38 kann wohl kann routenschlag okay äh, wo bin ich hier erbärmlich mich komm hau ab hau einfach ab kein brüller nein du kannst mich nicht verscheuchen geh einfach weg so. Weggefegt. sweep sweep sweep du, du, du, du. tschüss komm geh hau ab nein du sollst dich halt gucken du sollst gehen Alter. Alter? Wenn er jetzt nicht geht, ne? Oh Junge. Nein! Junge! Kannst du weggehen? Hallo? Geht doch, Alter. Tagebuch, 6. Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Hey, hier ist die Geschichte noch ein wenig anders. Noch ein wenig falsch, wie er gesagt. Hier sagt es nämlich, dass Mew was geboren hat, aber die haben es selber entwickelt. Mewtwo. dann war nämlich ein Experiment von der DNA von Mew. Aber wie ist es dann weitergegangen? Das werden wir gleich sehen. Vorher gibt es hier aber noch, glaube ich, ein Item. Ja. Ein Eis. Oh, das juckt mich doch nicht, solche Items. gibt es zwar viele von diesen Items. Das weiß ich jetzt schon. Ich gibt es einfach irgendeinen weil ich jetzt keinen bock habe die zu nachzugucken so hier weiß ich by the way den weg auch und zwar direkt runter hier nicht mit dem kämpfen man, also man kann mit dem kämpfen aber einfach runterspringen geht auch dann haben wir den hier aber da habe ich jetzt keinen bock zu ehrlich gesagt weil <lacht> ich noch ein eisen den nee, Karbon, okay na gut da lag ich ja fast richtig. Äh, Keine, ja, kann mir egal. Oh, nee, manchmal. Okay. Da hinten gibt es weiter nichts. Das ist nur Scam. So, hier sind wir im letzten Raum. Hier weiß ich, wie es lang geht. Und zwar... dieses ist letzte, ist das letzte, okay. Tagebuch, 1. September. Mewtwo wird immer stärker. Wir konnten die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen Und danach ist Mewtwo geflohen. Okay, oh, oh Leute. ich könnte hier nicht lang. Das ist unsichtbarer Wand. Eine TM! Was ist das für eine TM? Du, du, ich bin gespannt. TEM 14 ist Blizzard. Blizzard ist eine sehr interessante Attacke. Ja! Redakte können sie lernen, warum nicht? Weil wir keinen Eis-Pokémon auf dem Team haben, das will ich auch sagen. Laser, das ist nice. Ähm. Hm. Okay, lass mich mal überlegen. Ähm. Ja, Kopflust könnte es wegmachen. Yo, machen wir das. Das ist doch nice. Warum nicht? Warum nicht? So, den entscheidung hier drücken. Wer will das nicht tun? Ich sage euch das, weil heißt, hier. Ist eine unsichtbare Wand irgendwie aus einem also, er sieht mich nicht von da aus, das finde ich nice. Schutz wirklich mehr, das ist sehr das ist scheiße. Ah, naja, wir sind eh gleich da. Hier gibt es aber ich weiß auch Ditto und Radikal und was hast du nicht gesehen? So gehen wir jetzt auch nicht, weil ich keinen Bock hab. Schleimer gibt es ja auch, ja, gibt es ja alles Mögliche, wie gesagt. So. Vor Pyro will ich noch aber noch alle auf Level 40 bringen. Zumindest alle auf Level 40 sind, so. So, Schalte drücken. Wer hätte es nicht getan? Ich kann mal einen anderen Text zeigen, was passiert, wenn man nicht drückt. Ja. Nein, lieber nicht. So, hier gibt es noch ein Item was ist denn ein sonderbonbon die werden wir bei the way am ende dann alle verteilen ende des spiels sind wir auch schon bald dran ja, jetzt geht das spiel ziemlich schnell bei vielen spielen ist es so dass das ende ziemlich schnell ist also dass es ziemlich schnell geht so ist noch ein item oha wusste ich gar nicht eine tm jetzt ist es wahrscheinlich so der tm die voll gut für relax relax so wäre so uh, lacht nein sogar nicht aber Saatze könnte das erlernen. Das wäre so für die so krass. Aber Satze könnte doch Solarstrahl erlernen. Das ist eine richtig starke. Das ist eines der stärksten Pflanzenattacken. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Deshalb lasse ich es erstmal. Lasse ich es erstmal habe ich gesagt. Ja. Okay. Tut mir das aber das war jetzt nervig. Okay. Und hier haben wir den falschen Öffner, den, den Schlüssel zur Arena. weiß auch einen einsetzen und dann raus hier. Und wir werden Buchstaben und jetzt sind wir draußen, okay. So, damit können wir nun zur siebten Arena und den siebten lira Le Le Le leiter Pyro besiegen. Ich werde ihn auf jeden Fall in der nächsten Folge dann besiegen. Und den Hilfs, wie gesagt, machen. Achte Arena, die machen weiß ich noch nicht so genau. Mal gucken. Die Arena, lass rein. Komm schon mal reinschnuppern. Hey, warte, du schäbel in Spee. Der Hilfsköpfige Pyro ist ein Feuer-Pokémon-Spezialist, falls du noch nicht gecheckt hast. Du solltest dein Mütchen mit Wasser kühlen und besorge dir Feuerheiler. Nein äh, Pyro, ein Gary, Gary war schon hier, mann, Gary! Ach, die rein ist voll einfach. Wir kamen beim Pokémon-Quiz, weißt du die richtige Antwort? Dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den arena -Liter. Lass uns beginnen. Entwickelt sich Raupi zu wo Diese Frage ist voll falsch. Normalerweise entwickelt sich Raupi erstmal zu und dann das Aber das ist richtig. Also hier ist es richtig. Auch wenn es erstmal sich entwickelt zu zum anderen. Das Spiel will es so. Okay. akzeptieren. Man kann gegen die ankünsten kämpfen, muss man aber nicht. Muss man nicht. Man kann die Ansprechen um zu kämpfen. Man wird auch gezwungen gegen die kämpfen, wenn man hier falsch antwortet. Aber ich weiß, alle Antworten richtig. Dann machen wir das eben. Das ist die richtige Antwort. Da, da, da, da, da, da, da. Das mir das Gleiche. Warum auch immer. Das ist voll dumm. Gibt es neun offizielle Pokémon-Orden? In dieser Gen? Nicht. In dem Spiel hier nicht. Nein. Antwort ist richtig. Gehe weiter. Dann ja, äh, äh, äh, Lass es an. Wir sich Kapsel dreimal. Nein. Es gibt drei verschiedene formen aber ich kann sie nicht dran entwickeln. Hier auch nicht. So. Kommen... Ah, lass uns beginnen. Sind Donnerattacken gegen Boden-Pokémon sehr effektiv? Nein. Und das war richtig. Gehe weiter. Noch zwei, drei Antworten. Also noch zwei, drei Fragen. Hier machen wir ihn. Kommen... Äh, lass uns beginnen. Unterscheiden sich zwei gleiche Pokémon mit gleichem Level? Ja. Und die Antwort war richtig. Geh weiter. Ich habe eh nur alle voll so ich weiß. Willkommen, bei Pokémon-Quest, Pokémon richtig, Antwort. Dann geht jetzt weiter. Ähm, ist TM28 die frosche... Es gibt keine Froschattacke. Das war das zu. Keine Ahnung, was es für eine Attacke eigentlich ist, aber es, ist, es gibt keine Froschattacke. Und wir haben es geschafft hier. So, wir werden ihn jetzt... Wollen wir bekämpfen? Können wir ihn bekämpfen? Wir ihn bekämpfen. Ah, ich weiß es nicht. Ich mal kurz tauch. wir können... hört ziemlich lang aber der, ist, der der hat nur Feuer Pokémon Komm, wir machen das Komm, wir bekämpfen ihn noch schnell haha <lacht> ich bin Pyro der erinnert Leute der Zinnoberinseln. meine Feuer Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen wenn du verstehst du solltest schon mal Feuerheiler parat halten der <lacht> ja, wird kein Problem mm -mm. Wenn wir zusammengenommen wäre das vielleicht ein Problem, wenn man kein Wasserbrummel hat, wenn man kein Wasserbrummel hat. Ich hab ein RIP. Aber bis zu diesem Zeitpunkt sollte man auf jeden Fall Wasserbrummel haben, denke ich. Und der ist easy. Die, mach, die packen wir jetzt noch rein, dafür mache ich die Folge jetzt in die kennen wir länger das mache ich jetzt. Das ist mir jetzt egal. Das ist mir jetzt vollkommen egal. Das machen wir jetzt trotzdem. Ich denke dann in der nächsten Folge mache ich eine Bonusfolge oder so raus. Ich weiß noch nicht. ich weiß, wie gesagt, ich bin mir noch nicht schlüssig. Aber ja, mal gucken. Seht ihr wie easy das ist? Keine Chance! Galoppa! Pf, keine Chance! auf wenn level... Weiß ich nicht. 42 krass. Aber trotzdem. Null Chancen gegen mein Skröte. Mein Tutor Easy du, Alla! Ein Arcani! Ein Arcani ist... Arcani ist eines der stärksten Pokémon. ein Feuer-Pokémon in dem Spiel. Oder auch eines der stärksten Pokémon. Ja, und Haare ist nicht so stark, aber Surfer. Well, 47 ist der. Ja, ich sollte wirklich ähm, die Dingstrainer noch besiegen. Die ganzen Wassertrainer im, im See und im Meer und so. Das mache ich auf jeden Fall Aufscreen, wie gesagt. Gut, das war's auch schon. Da, das war's. Das war's mit ihm. Der hat 45 45 erreicht und die 79 easy gesnackt. Nice mein feuer ist erloschen, du kannst den du hast den vulkan redlich verdient haha der vulkan ordentlicher die spezialfähigkeiten deiner pokémon nimm zusätzlich dieses geschenk tm 38 ist feuersturm feuer pokémon können diese attacke erlernen glutexe und bonita sind dafür super Yay! Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Pokémon Blau. Nächste Folge ist auch schon eine 40-Folge, ja. Ähm, Liked wäre ganz nice. Das sagt mir, dass euch die Folge gefallen habt. Äh, abonnieren wäre ganz nice, falls das erste Video ist von mir. Oder falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das einfach mal. Ja, Wird schon, nicht, wird schon tief gehen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Pokémon Blau. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!